Maria Vasilako kenne ich wirklich schon viele Jahre und ich schätze sie für die Punkte, die ihr wichtig sind, dass sie sie so konkret verfolgt. Aber was ich bedauere an ihrer Haltung ist, dass sie aus meiner Sicht viel zu wenig Empathie gegenüber allen anderen Menschen hat. Lösungen, die nur für Einzelne gut sind, sind schadhaft in der Demokratie.